Sie haben gerade mit Angela Merkel gesprochen im Kanzleramt. Hat die Kanzlerin Sie überzeugen können, doch beim dritten Griechenland-Paket mitzumachen? Es war mir ein Vergnügen, die Kanzlerin zu treffen, wie wir das ja oft tun, wenn wir eine Reihe von Themen besprechen möchten. Aber natürlich haben wir die Griechenland-Situation besprochen und die Beteiligung des IWF im weiteren Verlauf. Und haben Sie gesagt, Sie machen mit, oder haben Sie gesagt, Sie machen nicht mit? Wissen Sie, beim IWF haben wir immer gesagt, dass das Griechenland-Programm auf zwei Beinen stehen muss, sodass das Land am Ende des Programms stärker sein kann, unabhängiger und nicht mehr die Hilfe braucht, die es in den letzten Jahren gebraucht hat. Das heißt, wir sind jetzt deutlich zuversichtlicher, was den Fortschritt der seitens der griechischen Behörden angeht, um auf die Institutionen zuzugehen und die Anforderungen zu erfüllen, die wir erfüllt sehen müssen, um am Programm mitzumachen. Wir haben die Behörden gebeten, zwei Arten von Reformen zu überdenken, die Rentenreform und die Einkommenssteuerreform. Das sind die beiden Hauptbereiche, aber es gibt noch viele weitere Reformen, die umgesetzt werden müssen, um die griechische Wirtschaftssituation zu verbessern. Auf der Seite... Sieht dieses Bein jetzt gut aus. Das zweite Bein ist natürlich die Schuldenlast, die das Land tragen kann. Diese Schulden müssen angemessen restrukturiert werden und der Umfang der Restrukturierung hängt ganz klar davon ab, wie viele Reformen umgesetzt werden, wie viel Fortschritt gemacht wird und wie stark die griechische Wirtschaft am Ende des Programms dasteht. Griechenland hat ja 317 Milliarden Euro Schulden. Ein Schuldenschnitt geht nicht, das wissen Sie, das geht mit den europäischen Verträgen nicht. Wie wollen Sie also Griechenland Schulden erleichtern? Das ist es ja, was Sie wollen. Das Erste, das wir jetzt erst einmal sehen wollen, sind die Reformen. Denn je mehr Reformen gemacht werden, je mehr Fortschritt gemacht wird, je besser die Wirtschaftssituation dasteht, desto weniger ist nötig im Sinne einer Schuldenrestrukturierung. Aber lassen Sie mich Ihnen eins sagen. Das Prinzip der Schuldenrestrukturierung ist bereits diskutiert worden und hat schon eine Einigung gefunden zwischen den Partnern der Eurogruppe, Griechenland, uns und der EZB. Was wir brauchen, ist nicht ein Schuldenschnitt, wenn die Reformen umgesetzt werden, sondern eine deutliche Verlängerung der Fristen. Eine deutliche Begrenzung der Zinssätze und das wird im Einzelnen später besprochen werden müssen, während bei den Reformen Fortschritte gemacht werden. Und das wird dann, also die Umsetzung der Schuldenrestrukturierung wird am Ende des Programms erfolgen müssen. Wie ich gesagt habe, derzeit brauchen wir keinen Schuldenschnitt. Aber bedeutende Arbeit an den Laufzeiten und an den Zinssätzen, das brauchen wir im weiteren Verlauf, sodass auch das zweite Bein stehen kann. Sie haben die Reform angesprochen. Sowohl Finanzminister Schäuble als auch Eurogruppenchef Deißelblom sind Ihnen da entgegengekommen. Sie wollen nicht mehr. Ganz so streng auf dem rigorosen Sparkurs der Griechen bestehen, sondern Sie setzen jetzt auch mehr auf Reformen. Reicht Ihnen das? Wissen Sie, in diesem Land ist bereits sehr viel gespart worden und uh, es gab bei der gesamten Wirtschaft Griechenlands schon sehr viele starke Einschnitte. Was wir jetzt brauchen, ist Disziplin und Strukturreformen, die dem Land helfen, mittel- und langfristig weiter bestehen zu können. Es gibt dort ein Rentensystem, das nach Reformen geradezu schreit. Das muss gesehen und umgesetzt werden. Es gibt ein Einkommen, Einkommenssteuersystem, das auf einer so kleinen Basis beruht, dass es langfristig nicht nachhaltig ist, auch das muss geändert werden. Und es gibt weitere Reformen, die in Betracht gezogen werden müssen, bei der Führung des Bankensystems zum Beispiel, bei der Art und Weise, wie notleidende Kredite behandelt werden. Der Arbeitsmarkt erfordert auch Reformen, wie das schon im Juli 2015 beschlossen wurde. All das muss diskutiert werden. Und ich hoffe, dass die Teams, die am Montag wieder nach Griechenland reisen werden, in der Lage sein werden, sehr produktiv und positiv mit den griechischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Reformen zu stärken und sicherzustellen, dass die Wirtschaft solide ist und auf eigenen Beinen stehen kann. Eigentlich sind Sie sich jetzt schon von beiden Seiten entgegengekommen und dann können Sie sich doch auch eigentlich nicht mehr leisten zu sagen, der IWF macht nicht mit. Denn das wissen ja auch alle, wenn der IWF nicht mitmacht, dann gibt es irgendwann einen Grexit. Das können Sie auch nicht wollen. Also könnten Sie jetzt auch einfach sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, wir machen das. Oh, we are not right on track. <lacht> oh wir sind nicht <lacht> auf einem no, guten no, no, Weg. No and, and Kein know, Zweifel. Und wie Sie wissen, hat man sich zu diesen Reformen verpflichtet, aber jetzt müssen sie in Gesetze gegossen werden. Und es geht nicht nur um diese beiden Reformen. Es gibt noch sehr, sehr viel Arbeit, die getan werden muss, damit wir dem Board des äh, IWF, der die internationale Gemeinschaft vertritt, ein äh, Programm vorschlagen können. Es muss gemacht werden, im Einklang mit den Prinzipien und den Richtlinien des IWF. Wir können nicht hier einen besonderen Deal für Griechenland haben und nur für Griechenland. Das ist die Aufgabe und die Verpflichtung. Richtung, die wir allen Mitgliedern gegenüber haben. Wie wichtig ist es, Frau Lagarde, dass Sie sich in der Griechenlandfrage einig werden, dass Sie jetzt Europa zusammenhalten, als Gegengewicht zu dem US-Präsidenten, der auch in der Wirtschaftspolitik sagt, America first? You know, I think it's, uh, Wissen Sie, ich glaube, das ist zunächst einmal ein Thema für die Europäer, gemeinsam den Schulterschluss zu schaffen. Und kollektive Entschlossenheit zu zeigen und auch äh, den Zweck zu definieren. Wofür macht man das denn? Geht es darum, das Wohlergehen aller Europäer zu fördern? Geht es darum, die Gemeinschaft zu vertiefen, und die Solidarität untereinander, den freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen? Das ist das, wofür meiner Meinung nach die Europäische Union steht. Und insbesondere das Eurogebiet. Also es ist zunächst einmal Ihre Verantwortung untereinander. Wir müssen die als IWF den 198 Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft dienen und wenn wir aufgefordert sind, einem Mitglied zu helfen, zum Beispiel Griechenland, müssen wir alles tun, um zu helfen im Einklang mit unseren Regeln.